Thank you. No, wow. I... bitte werden das ist Papa. Chao. Attenzor brennt, ja. ne? vivamente di uscire di casa ja. e super service. service da So, auf der Suche nach dem Bus ins Hotel haben wir die Brücke gesehen und sind jetzt an der Brücke vor. Was ist schön geworden? Möchtest du dich da vorstellen? Noch einmal rund um. Wir sind jetzt an der nächsten Bushaltestelle, nachdem wir zufällig die Engelsbrücke gefunden haben. An der Paula, Paola. Und suchen jetzt die was? 98? Mit der wir dann nach Mozzarella fahren. Nein, Torre Rossa. Ja, Mozzarella. 13 Haltestelle und, und dann müssten wir am Hotel sein. Das weiß mm. ich aber hier is yup. yes. is be, nah, ist der T-Bot. Da ist er, ne, da ist eine Puppe. Ja, das ist okay. right. yeah. aber die Kirche gewesen gerade, die hat die Kuppel dahinter. Oh. So, was ist das hier? Jetzt sind wir endlich angekommen, so. Ja. Endlich im Crown Plaza hier. War eine gute Odyssee, aber jetzt haben wir es geschafft. Und jetzt sitzen wir noch hier noch draußen. Eine Odyssee. Es war eine Odyssee. Mit umsteigen und hier und da und noch auf der Brücke. Abendessen ist da. Foto machen und posten, oder? Ja. Abendessen ist da, Hotel ist schön. Wir sitzen noch draußen. Wir sind mit drei Rappelbussen gefahren, haben die alle gut gefunden. Und jetzt hm. sind wir einfach nur glücklich, zufrieden. Und ich knie hier schon am Boden. Sie knie schon von mir.